Hey, heute möchte ich euch mein Beachbody-Outfit vorstellen. Es nennt sich Lux Day Cover Up und ist in einem ganz weichen, angenehmen Funktionsmaterial. Außerdem habt ihr hier diese Power Mesh-Einsätze für zusätzliche Atmungsaktivität. Und ja, das ganze Teil ist in einem trendigen All-Over-Print und geeignet für Sport und Freizeit. Und hier mein Ultimate Power Bra. Was mir besonders gut gefällt, ist die tolle Rückenansicht. Außerdem habt ihr hier einen Medium Support und herausnehmbare Innenpads Ja, und die ideale Passform für jede Sportart. Und hier meine Ultimate 7 Achtel mit hohem Bund und einer integrierten Innentasche, zum Beispiel für einen Schlüssel.